Hey und willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute wollen wir uns den neuen Cosmetics Shop ansehen, wo ihr Cosmetics und Admin-Items kaufen könnt. Die Währung, die wir dafür benutzen, sind Rubies, die ihr schon von den täglichen Missionen kennt. Dementsprechend könnt ihr die Rubies, die ihr bei den täglichen Missionen verdient, in Cosmetics investieren. Die angebotenen Cosmetics wechseln täglich durch, so dass ihr jeden Tag etwas anderes kaufen könnt. Abschließend bedanken wir uns bei unserem Developer Supero, der den Cosmetics -Shop umgesetzt hat. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.